Heute im Video der brandneue Adidas Predator Freak Point One. Wir schauen uns also heute den Alias Predator Freak mal genauer an, den Fußballschuh von Paul Pogba. Ihr habt richtig gehört, Paul Pogba trägt den Fußballschuh aktuell auch mit Schnürung, nicht mehr laceless wie früher. Woran das liegt, wollen wir heute mal herausfinden, ob dieser Fußballschuh vielleicht besser ist als die laceless Variante, worin die Unterschiede bestehen und was dieser Fußballschuh drauf hat, wollen wir heute natürlich mal genauer unter die Lupe nehmen. Und was natürlich als erstes ins Auge fällt, ist selbstverständlich das Demon Skin Obermaterial. Mittlerweile solltet ihr es auf jeden Fall kennen, dass natürlich diese Spikes hier auf dem Obermaterial, Wofür stehen die? Ganz einfach für das Thema Grip? Sprich, ihr sollt einfach nochmal mehr Grip am Ball haben. Vor allem natürlich auch beim Thema Schießen, Flanken und so weiter. Sprich, einfach mehr Spin am Ball mitgeben zu können, als es der Gegner beispielsweise kann. Denn laut Adidas ist dieser Fußballschuh sogar unfair und soll dir auch einen Vorteil gegenüber deinem Gegner verschaffen. Eine sehr häufige Frage, die ich auch unter meinen Reviews zahlreich gestellt bekommen habe, ist das Thema Touch. Und zwar fragen viele, ob dieses Obermaterial dadurch dicker ist, dass es hier natürlich Spikes auf dem Obermaterial hat. Ich muss sagen, ich hätte genau die gleiche Befürchtnis, aber der Touch ist wirklich sehr, sehr direkt. Das Obermaterial ist sogar vor der Einlaufphase schon angenehm weich. Sprich, man kann hier auf jeden Fall einen guten, direkten Touch erwarten. Nicht sehr so, wie erwähnt, soll man für die Hinterkopf behalten, dass man hier Spikes auf dem Obermaterial hat. Das Ganze ist relativ gewöhnungsbedürftig am Anfang. Wenn man aber wie gesagt weiß, wie man es einsetzen soll, ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Feature und beeinträchtigt den Touch natürlich nicht. Ganz im Gegenteil, man hat natürlich hier hervorragende Grip auch bei der Ballverarbeitung. Das war's auch schon wieder zum brandneuen Adidas Predator Freak. Eure Meinung zum Schuh wie immer in den Kommentaren dalassen. Was sagt ihr zur Optik? Von mir gibt es auf jeden Fall ein gutes Ergebnis. Auch wie im Review schon bereits erwähnt, feiere ich den Schuh auf jeden Fall. Eure Meinung dazu wie immer in den Kommentaren dalassen. Falls euch diesen Schuh sichern wollt, den Link zum Sport 2000 Online Shop wie immer in der Beschreibung. Schaut dort gerne vorbei, falls euch diese Bieser zulegen wollt. Diese Woche werden noch weitere Reviews kommen. Falls ihr die nicht verpassen wollt, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Bis dahin Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein und ciao.